Und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Minecraft Projekt live. Hallo. Und wir werden jetzt ins Nether gehen. Wir haben schon unsere elf Enderperlen angefunden und die werden wir jetzt dann mit Blaze Powder zu The Eye of the Ender craften. Und davon brauchen wir elf, genau, sehr schön. So Jetzt werden wir zum Ende gehen und die Enderperlen merken wir. Jo. Und jetzt müssen wir jeden Slot einer Enderperle ausfüllen. Dann öffnet sich das Portal. Und die letzte. Oh, ich oh, oh, hat irgendwie das Smoothie, schau mal <lacht> Oh, ich bin schon drin <lacht> Ich war nur in der Ecke <lacht> Boah, ich bin gespannt. Einer meiner sind schon überall Jo, jetzt sind wir im Ein und wir haben jetzt einen Weg zur Insel gebaut und jetzt haben wir auch noch einen Bogen mit uns und falten den Ende drauf ja, das werden wir machen, ja. <lacht> <lacht> mein Bogen ist sehr gut repariert, wie man sieht. Alles top vorbereitet. Das braucht ihr schon wieder. Ja. Soll jeder Schuss sitzen? Ja. Fail. Fail. Oh, fail. <lacht> hey, das ist nicht getroffen. Noch immer nicht. Ja. Ich ja, hab okay. Und? Bam, ich hab einen. Sehr schön. Einer da, ich komm. Bam, ich hab noch einen. Sehr ja, geil. Er kommt. Wuhu. dann mal hin mit dir. Okay, das ist gut. Bald die gehen mal wieder umgehen. Da haben wir eher zusammen. Wo bist du? Ähm, nein. Ah, gibt's da gibt's ja da. Der Drache hielt sie immer bei den Kristallen mit so einem Strahl, wenn man den natürlich nicht hinmacht. Und die Dinger darum kann man nur mit dem Bogen zerstören, damit sich der Enderdrache Drache nicht mehr heilen kann. Oh. Das laut. Mhm. <lacht> Lecker. Yo. Ich hab grad unaufsichtlich einen Kristall Starling gemacht. Ich, ich wollte den oberen auf Schiers haben und den unteren da Alter, ein oder? Wow, wir haben es mit Luft gelacht? Jetzt haben wir schon fast alle. Ist der da oben schon hin? Ja. Aha. Jetzt sieht man von da leider nicht. Ich hab' gerade gegangen, 4 immer noch an. Tu sie hin, du Kopf, du eine Drache. Wow. Alter Schwede. Juhu! Das Wasser bringt no. mir. Mm -hmm. Aus Sinn, Philipp. Eine Drache kommt. Oh, das ist jetzt! Junge, Alter! Ich schieße, ich machen Ja, ich noch ein bisschen Ring. Hast du denn da oben schon? Uh, Ja, dann haben wir. Nice. Oh, da habe ich ihn erwischt. Keine Ahnung, einer von uns zwei, <lacht> so, sind beide Pfeile hingeschlagen. Wow, das hat mir durch. Philipp, wie passiert? Ich bin noch recked. Es geht nichts auf. Hast du wohl voll essen? Ja, ich kann nichts essen. Da ja, kommt er. Ja, nice, er zu gut leben. Jetzt schauen wir noch nach, ob irgendwas strahl ist. Ich seh ihn ja, noch nicht. Ganz, ja. ganz hinten er noch zwei. So er macht nichts, machen ihn hin. Nein, machen ihn hin. Kriegt ihn dort gar nicht. Aber ah, er macht Damage. Unsere Rüstung ist ziemlich schlecht. Hm, ja komm. Wir sollten vielleicht nicht nebeneinander stellen, dass er so wischte und beide. Ja. Warte, liegen wir mal raus am Herkunft kommst du dir. <lacht> da steckst du immer so blöd. Ja, also. da. Hallo. Da kommt du Vielleicht mit dem Farber? <lacht> jetzt, jetzt haben wir ihn. Ja, er fällt weg. Kann man mit dem Strahl irgendwie Jetzt kommt er, kommt. Wo die what? Ich glaube man kann nur mit dem Schwert schlafen. Mit dem Schwert selber, gell? Mhm. Ja, das ist ziemlich uncool. Weil meistens macht er den mit dem Schärfe, ah Stärke 3 Bogen oder so. Dann ist er ziemlich easy sieht man ja, der verliert ziemlich gut Leben durch, mhm. Nur leider ist meiner in den 3 hin Ja ohne gut top, Apple top vorbereitet wie er hinter dir kommt Alter, gut, ist der mich nicht unterwischt Ich habe einen unterwischt schon vor und hält der hoch. Halt. Ja, mach das mal warm <lacht> Ja, deswegen habe ich so gejunt Ey gott gotcha. Ich kann natürlich verraten, wo es endet. <lacht> Kennt das End ist. Ich kann natürlich helfen kommen. Also, no. Mit dem Chat weg wäre das wahrscheinlich easy. so easy. also ja, das ist so ein So hit ja. also, wir müssen sagen wir sind gerade im Ende. <lacht> also, das wollten wir eigentlich noch ansprechen. Können wir <lacht> jetzt machen. Der Koichi ist ein Mechaniker vom Beruf. Und... Er hat sich ein bisschen gegen die Polizei gestellt, so wie wir, weil wir sind im Projekt zurzeit die zwei größten Verbrecher. Und dadurch haben wir in Also, er hat uns sein Haus gezeigt. Wir haben ihm unser Haus gezeigt. Und ihm hat das halt alles gefallen. Und er ist auch Logistiker, so wie ich, zurzeit noch. Und dadurch ist er dann in unser Haus einzogen und wir haben halt von beiden Seiten profitiert Er macht halt ein paar Mechanik-Sachen für, für uns Und wir geben ihm Terror-Stil Rüstung Er kommt? Er kommt? Er will doch nicht mehr, er wird nicht mehr. Eine Ewigkeit später. <lacht> <lacht> hey Philipp, schau, ich trink, schau, es nicht Schau mal, Philipp, dass ihr den Wein gepackt diese 100, schau mal. Mhm. Da kannst du Blubber blasen, der schau. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ich ertrink. Äh, eine Braue kommt auf mich zu. Alter, nice, nice, nice. Vollkommen. Er traut sich gar nicht mehr schreiben, Gott Hey Philipp, hast du noch Essen? Für mich genau noch drei. Ja, schau ja. In, in uns, wow Vielleicht sollte ich mal nicht, auf die Augen verlieren Schau, aber das ist die Zukunft? <lacht> hey, wir <lacht> machen da gerade einen Boss, scheiße <lacht> <lacht> Und du? Okay, schau, da kommt er ja schon wieder Alter, nice Nice wir spielen ja auf der neuen Version und deshalb kann man glaube ich Mob-Seitler halt so oft hintereinander hitten wie früher, glaube ich, mhm. Aber die Hitbox ist ein Traum von Torchen. <lacht> Echt? <lacht> ja. Farr ist fast direkt wie... Nicht äh... hinter dir? Wow, wo kommt der hin? <lacht> <lacht> so <Das> hat geil <lacht> ausgeschaut, Das hab es halt so richtig durchgemacht. Mhm. Aber jetzt hat keiner gesehen. Boah, die gehen mal essen. Jetzt hey. <lacht> Ja, noch. Ah, nicht noch! <lacht> jetzt kriegen wir so bis Level 50. Wer nimmt die Levels? Du oder ich? Beide am besten. Oder? Jo. Ja. <lacht> Und, Und? Bam! Ja, Nice, schön! <lacht> Und die XP. Es bringt nicht Levels. Oder bin ich level 50? Und ändere die Herzen 5 hard Container. Ah Container sind nicht, ja. aber später dann. <lacht> nice <lacht> Ich nicht mal mehr Blöcke, oder? Also. Jo, das richtig professionell war. Joa Hey das Ende da ist da oben, gell? Ja. Ja, geil. Kann okay, man es gab es abhören? Da das ist. Das, das ist woanders. Ahahaha! <lacht> <lacht> das ist ja der Scheiß! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, wie ist denn das funktioniert? Der das ist wieder irgendwo. Also ist auch cool. nur mal das Wasser wird. Jo. Einer meiner nicht anschauen, dann passiert nichts. Ey, wie ist denn das funktioniert? Ich glaube, das muss man etliche mal machen, bis es zum Aufbauen ist drüben ja. Oh <lacht> ja. <lacht> ja. Vielleicht geht's wieder mit einem Nein, ich glaube, es muss man ein paar Mal machen Ich weiß nicht, hey, was nein, das ist das? Mit einem Enderbienen, hello Es gibt es Soweit ich weiß, kann man mit dem Pisten das verschieben Und, und dann das ich glaube, mit dem kann man einen eine machen Oh Eximalt Enderhalb. Philipp, ich glaube, das muss man mit dem Bisten abbauen Echt? Ja mm. Ich hab gesagt, wir verstecken das Ei <lacht> Wir bauen das zu, lasst das, oder? oder? Philipp, ja. bauen wir das zu und machen Wegpunkt Ja <lacht> Das ist richtig unerfolgt <lacht> Auf jeden Nein, die wissen nicht, was das ist, oder? Ja, wissen wir. Mach <lacht> oh, keine Endermann so ein Flat. Hey, das ist so wie Slender, man, das spürt. Das ist man auch mal spielen, das ist auch ein Spiel Das müsst ihr natürlich in die Kommentare schreiben, ob wir das spielen sollen. Der Slender, der Wirro. Ja Philipp, wir gehen mal zurück, gell? Will ich? Ja, was wir tun. Oh, ja, oh das ist Screen. Ich bin dann mal Danke fürs Zuschauen. Und wenn euch die Runde gefallen hat, gebt die Daumen nach oben. Vergesst nicht zu bringen, Falls ihr nichts mehr verpasst wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.